Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Grundsätze der Ablauforganisation. Was sind Grundsätze der Ablauforganisation? Grundsätze der Ablauforganisation sind: Sämtliche Abläufe orientieren sich ausschließlich an Regelfällen, Anordnung der Arbeitssituation entsprechend dem Arbeitsfluss. Minimierung der Arbeitsstationen innerhalb des Arbeitsablaufs. Minimierung der zu verrichtenden Tätigkeiten im Arbeitsablauf. Optimale Auswahl der Arbeitsmittel. Sowie, ein bestmöglicher Einsatz des Personals. Das war ein kurzer Einblick in das Thema. Grundsätze der Ablauforganisation. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.